Wir sind hier bei der Marke Fischer, bei mir steht der Christoph und wir haben das Topmodell aus der neuen RC4 Serie dabei. Genau, äh, im Arm haben wir den neuen Fischer RC4 CT. CT bedeutet äh, City. Was eine Anspielung auf die neuen äh, Stadtevents, die im Veranstaltungskalender äh, der FIS aufgenommen wurden, Parallelevents. events die Der Ski liegt genau zwischen äh, Riesenslalom und Slalom äh, drinnen, hat deshalb beim 1,80 Meter einen 16 Meter Radius, was sehr, sehr sportlich ist. Hat die neue Rennplatte, hat das Originalloch, was eben auch ein Highlight, die absolute Identifikation für RC4 steht. Perfekt. Ein Top-Ski, der richtig Spaß macht. Wir schauen uns den mal auf der Piste an. So, bei uns steht jetzt hier der Mucki Bauer, Inhaber von Sport Bauer aus Schleching. Und Mucki, du hast den ganz krachneuen Fischer RC4CT für uns getestet. Wie war dein Eindruck? Mein erster Eindruck war sehr sportlich. Es ist ein sehr schneidiger Ski, wenn man bei uns sagt. Man muss den Ski schon sehr aufmerksam fahren. Dringt sehr stark auf die Kante, aber er fährt einen wahnsinnigen Schnitt. Das heißt, er ist absolut laufruhig und er beschleunigt sehr stark aus der Kurvenmasse. Für welche Zielgruppe würdest du das neue Skimodell von Fischer sehen? Ja, das ist in äh, meine Augen schon ein experten -Ski. Äh, Er ist kein reiner Slalom und natürlich auch kein reiner Riesenslalom, er ist genau dazwischen vom Radius her. Aber man muss schon wirklich sehr gut auf dem Ski stehen und der Ski der braucht Geschwindigkeit. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Skitest heute. Dankeschön.